Hallo, heute zeige ich Ihnen, wie Sie über die Funktion Aktivitätsabschluss den Lernweg der Studierenden steuern können. Die Funktionalität Aktivitätsabschluss ermöglicht es Trainerinnen und Trainern, Kriterien oder Bedingungen zu definieren, wann eine Aktivität als abgeschlossen gilt, also erfolgreich bearbeitet. Wenn die Bedingungen erfüllt sind, dann erscheint hinter der Aktivität auf der Kursseite ein Häkchen. Solche Bedingungen oder Kriterien können sein, die Aktivität wurde angeklickt, es wurde eine bestimmte Punktzahl erreicht, ein bestimmtes Datum wurde erreicht oder die Person hat die Aktivität eigenverantwortlich als abgeschlossen markiert. Schauen wir uns ein konkretes Beispiel an. Hierfür gehen Sie zunächst auf den gewünschten Kurs, in dem Sie den Abschluss einstellen möchten. Zunächst muss der Aktivitätsabschluss aktiviert werden. Hierfür gehen Sie rechts unter der Kursadministration auf Einstellungen bearbeiten. Scrollen Sie ganz nach unten und wählen Sie unter Abschlussverfolgung, Abschlussverfolgung aktivieren, Ja aus. Speichern Sie Ihre Einstellung. Nun können Sie für eine ausgewählte Aktivität einen Aktivitätsabschluss einstellen. Dafür aktivieren Sie zuerst den Bearbeitungsmodus. Wählen Sie die Aktivität aus, die Sie bearbeiten möchten. Wechseln Sie in die Einstellung der Aktivität mit Klick auf Bearbeiten und dann Einstellung bearbeiten. Im Bearbeitungsfenster gibt es ganz unten den Reiter Aktivitätsabschluss. Hier kann der Abschluss der Aktivität ausgewählt werden. Mögliche Optionen sind Aktivitätsabschluss wird nicht angezeigt, das ist die Standardeinstellung. In diesem Fall wird die Funktionalität Aktivitätsabschluss für das Arbeitsmaterial oder die Aktivität nicht aktiviert und auch nicht genutzt. Abschluss wird manuell markiert. Der Abschluss eines Arbeitsmaterials oder einer Aktivität wird vom Lernenden manuell markiert. Achtung, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können hier den Abschluss auch anklicken, ohne die Bedingung zu erfüllen. Ich wähle die dritte Option, Abschluss, wenn alle Bedingungen erfüllt sind. Nun können Sie einstellen, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit diese Aktivität als abgeschlossen gilt. Bei der ersten Bedingung ist nur der Aufruf und das Ansehen der Aktivität notwendig. Bei der zweiten müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Bewertung erzielt haben und bei der dritten muss eine Lösung eingereicht werden, um die Aktivität abzuschließen. Diese Optionen unterscheiden sich aber bei den Aktivitäten. Ich wähle hier die erste und die letzte Voraussetzung. Sie können außerdem einstellen, wie lange die Teilnehmenden Zeit haben, diese Aktivität abzuschließen. Diese Funktion aktiviere ich jedoch nicht, es gibt also keinen Abschlusstermin. Speichern Sie anschließend Ihre Eingabe und wechseln Sie zum Kurs. Nun ist ein Aktivitätsabschluss für den Test eingestellt. Teilnehmende müssen die Testaufgabe öffnen und eine Lösung einreichen, damit diese Aktivität als abgeschlossen angezeigt wird. Sie haben so einen Aktivitätsabschluss eingestellt.